Praktikum, Physikalische Chemie Adsorptionsisotherme Moleküle können an der Grenzfläche angerettet oder aus ihr verdrängt werden. Der adsorbierende Feststoff wird adsorbens genannt. Der noch nicht angelagerte Stoff in der fluiden Phase wird adsorptiv genannt. Die bereits adsorbierten Teilchen werden als adsorb bezeichnet. Adsorbt und adsorbens heißen zusammen adsorbat. Für das Gleichgewicht zwischen adsorb und adsorptiv besteht diese Abhängigkeit. Zur quantitativen Beschreibung der Adsorptionsisotherme folgt die lamyrische Adsorptionsisotherme. Zur Ermittlung der Konstanten alpha von endlich und k formt man die Gleichung um. Isothermen ohne Sättigungsplateau werden häufig durch die empirische nach freundlich beschrieben. Dafür werden aus einer einmolaren Essigsäure, Hilfe von Vollpipetten, Lösungen hergestellt, die verschiedene Konzentrationen haben. Das abgemessene Volumen wird in einen Messkolben überführt, und anschließend mit destilliertem Wasser bis zur Eichmarke aufgefüllt. Dann werden 3,5 Gramm gekörnte Aktivkohle auf drei Stellen nach dem Komma genau eingewogen und in Schliff Erlmeyer-Kolben gegeben. Die Inhalte der Messkolben werden vollständig auf die entsprechenden Einwagen der Aktivkohle gegossen. Nur auf die 0,05 bzw. 0,08 molaren Essigsäure werden jeweils mit einer Vollpipette 100 ml entnommen und auf die entsprechenden Aktivkohle pipettiert. Die Schliff-Erlemeyer-Kolben werden mit Schliffstopfen verschlossen und 5 Minuten kräftig geschüttelt. Es ist wichtig, dass alle Proben genau gleich behandelt werden. Anschließend filtriert man das Gemisch mittels Filterpapier in Erlemeyer-Kolben ab. Diese Vorgehensweise wird mit allen essigsäure aktivkohlen gemacht. Von dem Filtrat wird ein vorgegebenes Volumen mittels Vollpipette entnommen und mit wenigen Tropfen Phenolphthalein versetzt. Mit einer Kalilauge Maßlösung wird bis zum Umschlagspunkt titriert. Die Titrationen werden doppelt bestimmt. Zuletzt wird durch Zitration die genaue Konzentration des Faktors der 1-molaren Essigsäure, aus der die Verdünnung hergestellt wurde, bestimmt. Kommen wir nun zur Auswertung. Die Absorption von sieben unterschiedlich konzentrierten Essigsäure-Lösungen an Aktivkohle wurden vermessen. Die Messergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengestellt. Anschließend wird der Faktor der Essigsäure mittels Zitration ermittelt. Zudem werden die Gleichgewichtskonzentrationen C und die Oberflächenkonzentrationen A berechnet und in Abbildung 1 dargestellt. Danach erfolgt die Auswertung nach freundlich. Die Gleichgewichtskonzentrationen und Oberflächenkonzentrationen wurden logarithmiert und im freundlichen Diagramm gegeneinander aufgetragen. Aus der linearen Regression dieses Diagramms ergeben sich die freundlichen Kenngrößen Alpha und Beta zu diesen beiden Kenngrößen werden jeweils die relative Standardabweichung berechnet. Um die Messergebnisse nach Langmuir auszuwerten, werden die Gleichgewichtskonzentrationen und die Oberflächenkonzentrationen doppelt invers berechnet. Diese Ergebnisse gegeneinander dargestellt, liefern das Langmuir-Diagramm. Aus der linearen Regression dieses Diagramms ergeben sich die langmuirischen Kenngrößen Alpha unendlich und K. Zu diesen Werten werden die relativen Standardabweichungen berechnet. Zuletzt werden die freundliche Adsorptionsisotherme mit den Kenngrößen Alpha und Beta und die langmyrische Adsorptionsisotherme mit den Kenngrößen Alpha und Endlich und K errechnet. Diese Isothermen werden mit der experimentell ermittelten Adsorptionsisotherme in ein Diagramm dargestellt und verglichen. Die freundliche Isotherme beschreibt die Lage der Messwerte deutlich besser als die langmürische Isotherme. Am Ende der Auswertung wird das Auswerteblatt mit den ermittelten Werten und den dazugehörigen Fehlern ausgefüllt.